Wohnraum gehört nicht in private Hände, sondern in die Hände der Gesellschaft. Am 30. Januar 2020 hat die Rot-Rot-Grüne Regierung in Berlin den Mietendeckel beschlossen. Warum? Das können wir uns gerne hier auf der Grafik anschauen. In den letzten acht Jahren vor dem Mietendeckel sind die Mieten um rund 65% im Schnitt gestiegen. Teilweise sind sie je nach Stadtteil sogar über 100% gestiegen, haben sich also verdoppelt. Das führte zeitweise sogar dazu, dass Berlin weltweit die höchsten Mietsteigerungen zu verzeichnen hatte. Aber natürlich sieht es auch andernorts in Deutschland nicht viel besser aus. Die Mieten steigen, steigen und steigen. Geringverdiener zahlen in Deutschland teilweise über 50% Prozent ihres Netto- bzw. Haushaltseinkommens für die Miete. Krankes Beispiel dafür ist natürlich München. Dort gilt man als Geringverdiener, wenn man 1.800 Euro netto verdient bzw. darunter. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass da die Menschen dann schon 50% dieses Gehalts abgeben für eine Miete, für eine Mietwohnung, dann bleibt natürlich nicht mehr viel zum Leben in München übrig. Am 25. März 2021 hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden, dass der Mietendeckel so verfassungswidrig ist. Das Problem an sich ist aber nicht der Mietendeckel, sondern dass das Land Berlin diesen verabschiedet hat. Das Land Berlin hat seine Gesetzgebungskompetenz überschritten. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie geht's weiter? Kommt dann der bundesweite Mietendeckel? Bevor wir aber darauf eingehen, sollten wir uns nochmal anschauen, wer denn gegen den Mietendeckel bereits am Anfang schon geklagt hat. Und jetzt dürfte dreimal raten, wer gegen ein Gesetz einer solchen rot-rot-grünen Regierung wohl klagen könnte. Selbstverständlich waren das in erster Linie CDU, CSU und FDP. Also genau die Loser, die größtenteils in den letzten 60 Jahren nichts zustande bekommen haben auf dem Wohnungsmarkt, die zwar gemerkt haben, dass da deutlich was schief läuft und dann diesen Blödsinn installiert haben, wie eben diese Mietpreisbremse, die dann auch nochmal nachgebessert werden musste, weil eigentlich schon vorher jeder Blinde mit Krückstock sehen konnte, dass das nichts wird, dass das nichts bringt. Jetzt versteht mich nicht falsch, natürlich ist es deren Recht, äh, rechtlich gegen so ein Gesetz vorzugehen. Nur, das Blöde ist doch gerade bei der Politik, bei dieser Klientelpolitik dieser Parteien, dass man da überhaupt nichts als Alternative vorzuweisen hat, außer eben diese Mietpreisbremse, die nichts bringt. Das sind also Leute wieder dieser Partei, die mir so auf den Sack geht, die einfach gesagt haben, nee, Mietendeckel ist nicht, den wollen wir so nicht haben, der ist wahrscheinlich so nicht gesetzeskonform, aber wir haben auch keine andere Lösung, interessiert uns auch nicht. Und das sind eben die Parteien, die angefangen haben in den 90er Jahren, staatliche Immobilien zu verramschen für kleines Geld, weil sie sich schnell die Taschen füllen wollten. Ja, und jetzt versuchen sie irgendwie mit der Mietpreisbremse dagegen anzugehen, was auch nichts bringt. Und wenn jetzt jemand anderes kommt und sagt, ja, wir müssen da härter durchgreifen, wir brauchen sowas wie einen Mietendeckel, dann wird geklagt, ohne irgendeine Alternative zu haben. Aber was genau bedeutet der Mietendeckel für die Mieter? Im Grunde genommen sollte er regeln, als allererstes, dass die Mieten in den nächsten fünf Jahren eingefroren werden und nicht mehr steigen. Außerdem sollte Schluss sein mit Luxussanierungen, dass im Prinzip Leute rausgemobbt werden aus ihren Wohnungen, die Wohnungen luxussaniert werden und dann deutlich teurer wiedervermietet werden. Und auch auf die maximale Höhe der Mietsteigerung hat man sich geeinigt. Und Neubauwohnungen, die nach 2014 gebaut wurden, wurden explizit aus dem Mietendeckel herausgenommen. Das klingt doch für die Mieter eigentlich alles super. Warum nicht also ein bundesweiter Mietendeckel? Tja, was soll ich dazu sagen? Das Problem sind natürlich nicht die zu hohen Mieten, das ist nicht das Grundproblem. Das ist nur das Ergebnis eines viel, viel größeren Problems. Und das ganz große Problem nennt sich natürlich Kapitalismus. Denn wenn Privatpersonen bzw. Unternehmen Wohnraum gehört, dann wollen sie damit nur eines machen, Gewinne erwirtschaften. Wenn ihr meine Videos kennt, dann wisst ihr, ich bin gegen Gewinne machen gegen Gewinne machen, wenn es um unsere Grundbedürfnisse geht. Beispielsweise um Gesundheit, um Bildung, aber eben auch um Wohnen, um Strom und Wasser und so weiter. Denn letzten Endes passiert doch genau das, was wir jetzt bei den Mieten sehen. Die kennen natürlich nur einen Weg und das ist nach oben. Dabei müssten wir doch eigentlich dafür sorgen, wir als Gesellschaft, wenn wir schon arbeiten gehen, wenn wir schon Steuern zahlen, wenn wir quasi einen Haufen Geld anhäufen, ja, dann müssen wir doch dafür sorgen, dass daraus zunächst einmal die Grundbedürfnisse bezahlt werden und nicht irgendwelche Unternehmen und nicht irgendwelche Gewinne der Unternehmen. Aber in diesem kapitalistischen System von heute zählen eben nur Gewinne. Und das ist einfach nicht gerecht und nicht fair, vor allem nicht auf dem Wohnungsmarkt. Denn sonst bräuchten wir ja keine Mietpreisbremse und keinen Mietendeckel. Und genauso sieht es ja auch im Arbeitsleben aus. Warum brauchen wir einen Mindestlohn? Ganz einfach, weil das System unfair, ungerecht, asozial ist, weil Menschen ausgebeutet werden. Man schaut eben, dass man die so schlecht wie möglich bezahlt, damit eben die eigenen Gewinne größer werden. Wir bräuchten also diese ganzen Maßnahmen wie Mietpreisbremse, Mietendeckel, äh, Mindestlohn und so weiter gar nicht, wenn wir eben dieses asoziale System nicht hätten. Und ich weiß, jetzt scharren manche von euch schon mit den Hufen und wollen mir was erzählen von, ja, aber das ist doch unser freier Markt, das ist doch eben das System von Angebot und Nachfrage, so ist das nun mal, das ist doch super. Nein, das ist eben nicht super. Außerdem hat das überhaupt nichts mit Angebot und Nachfrage zu tun, wenn es um Wohnraum geht. Angebot und Nachfrage, das kann man ja noch erklären, wenn man beispielsweise sagt, ja, ich gehe zum Bäcker XY, ähm, der hat die besseren und vielleicht günstigeren Brötchen und dann kaufe ich da ein. Vielleicht kann ich mir die Brötchen aber auch nicht leisten, gehe ich zu einem anderen Bäcker. Kein Thema. Ich kann aber auch komplett auf Brötchen verzichten, ich kann sogar komplett auf Brot verzichten und alles ist gut. Das geht mit Angebot und Nachfrage, aber Wohnraum eben nicht. Wenn ich in einem in einer Stadt wohne, schon seit Jahren und da meinen Job habe, und die Mieten explodieren und ich plötzlich mehr zahlen soll, mein Lohn geht aber nicht mit, dann habe ich ein Riesenproblem. Dann kann ich nicht einfach sagen, ja, dann nehme ich die, die andere Wohnung, die günstigere Wohnung, denn die ist gar nicht da. Das hat mit Angebot und Nachfrage überhaupt nichts zu tun. Ich bin ja im Prinzip gezwungen, irgendwo zu wohnen. Ich muss doch irgendwo wohnen. Natürlich, jetzt kommen wieder diese Leute, die dann einmal erzählen wollen, ja, aber du hast kein Anrecht darauf, neben dem KTW zu wohnen oder auf dem Kurfürstendamm und so. Natürlich nicht, darum geht es aber auch gar nicht. Es kann aber auch nicht sein beispielsweise, dass irgendein schlecht gebotoxter Z-Promi irgendwo in der Innenstadt von München residieren darf, während beispielsweise die Pflegekraft, die kaum über die Runden kommt, eine Stunde lang reinpendeln muss in die Stadt und wieder eine Stunde lang raus nach einer 10-12-Stunden-Schicht. Da stimmt doch auch irgendwas nicht. Ja klar, und das Problem ist natürlich am Ende auch wieder, wer das Geld hat, hat eben die Macht. Und am Ende geht es bei den Mieten und den Gewinnen eigentlich nur noch um Gier. Das ist alles, worum es geht. Und wenn dann noch Investoren mit reingeworfen werden in diesen Topf, was ja auch viel in Berlin passiert, dass die sich dann irgendwelche Wohnungen krallen und natürlich dafür sorgen wollen, dass diese Preise steigen, dass die Mieten steigen und letzten Endes auch die Wohnungen dann teurer werden, dann freuen die sich natürlich drüber. Aber das ist nichts anderes als ein Glücksspiel mit Wohnraum, mit etwas, das der Mensch unbedingt notwendigerweise zum Leben braucht. Und auch das ist ein asoziales System und überhaupt nicht nachvollziehbar, warum das überhaupt noch erlaubt ist. Vor allem, wenn dann auch noch fremde Investoren aus anderen Ländern kommen und sich eben die Wohnungen in Berlin krallen, einfach nur um Rendite zu machen, also Gewinne zu machen. Denn das ist schließlich, wie gesagt, das kapitalistische System. Es geht um nichts anderes. Und ich habe es in vielen meiner Videos davor schon gesagt. Wir können doch nicht Wohnraum und andere Grundbedürfnisse an Privatpersonen und Unternehmen abgeben und dann erwarten, dass sie so einem System, in dem es nur um Gewinne geht, diese Menschen dann sagen oder diese Unternehmen sagen, ja, ho, ich will ja dem Volk was Gutes tun, ich will ja den Menschen was Gutes tun, also verzichte ich auf den größten Teil meines Gewinns und sorge dafür, dass die Mieten anständig sind und dass die Menschen sie bezahlen können. Den Traum können irgendwelche anderen Idioten weiterträumen, aber das ist natürlich Bullshit. Tja, und dann gibt es noch sowas wie die, ich nenne das jetzt einfach mal kapitalistische Propaganda, also Dinge, die uns ständig erzählt werden, die wir vielleicht schon als Kinder oder als Jugendliche so verstanden und aufgeschnappt haben, auch in der Schule vielleicht so gelernt haben und uns gedacht haben, naja, das ist doch vollkommen logisch, so und so sind die Dinge in der Welt und so ist das richtig, beziehungsweise so war das schon immer und da kann man eh nichts dran machen und dann ist das halt eben so. Dazu gehört beispielsweise, dass einem erzählt wird, naja, wenn viele Menschen in eine Stadt ziehen, dann sehen das natürlich auch die, die ja, Wohnungen, Wohnraum zur Verfügung stellen bzw. bauen, die gehen dann dahin und bauen natürlich ganz viele Wohnungen und ganz viele Häuser. Und dann kommen die Menschen dahin und weil ganz, ganz viele Leute dann eben da Häuser und Wohnungen bauen und viele Unternehmen eben bauen, dann sinken plötzlich die Mieten wie aus Zauberhand. Und das ist kein Scherz, den ich mir gerade ausdenke. Genau das ist die Denke der Kapitalisten. Und es gibt da draußen sogar im Netz, hier auf YouTube auch, ein Video einer... Wirtschaftsschule, ich weiß nicht mehr genau, was das war, in den USA natürlich, ja, dem Vater- oder Mutterland des Kapitalismus, wie man das sehen möchte. Und die erzählen einen den gleichen Blödsinn in einem schönen animierten Video. Und leider glauben das viele Menschen auch. Da müssen nur genug Menschen in eine Stadt ziehen, dann wird ganz, ganz viel gebaut und dann fallen die Mieten und alles ist wunderbar. Wenn das so wäre, dann hätten wir ja wahnsinnig viel Wohnraum in den Großstädten und günstigen Wohnraum in den Großstädten. Und nicht nur in Berlin, sondern überall auf der Welt. Dann werden ja eigentlich die Großstädte die, die Städte mit den niedrigsten Mieten. Natürlich, wenn Menschen in eine Stadt ziehen wollen und viele Menschen in eine Stadt ziehen wollen, können die Unternehmen Natürlich darüber nachdenken, neuen Wohnraum zu schaffen. Sie können aber auch erst einmal dafür sorgen, dass Sie den alten Wohnraum nehmen, irgendwie Leute rausschmeißen bzw. Luxus sanieren und das dann teurer weitervermieten. Denn dann macht man noch mehr Gewinne als mit neuem Wohnraum. Und natürlich, wenn dann irgendwann tatsächlich gebaut wird, dann sind diese Unternehmen ja nicht dumm. Die werden ja nicht so viel zur Verfügung stellen, dass die Mietpreise dann tatsächlich fallen müssten, weil es dann zu viel Wohnraum gibt, das wird nicht passieren. Die werden sich schon nicht den eigenen Markt kaputt machen, das ist Blödsinn. Natürlich kann man viel bauen, das passiert zum Beispiel auch in Hamburg. Dann steigen vielleicht die Mieten nicht so extrem, aber sie werden natürlich weiterhin steigen. Dafür werden diese Unternehmen schon sorgen, dafür werden auch die Investoren sorgen, dafür wird jeder sorgen, denn jeder will schließlich Gewinn machen in diesem System. So, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, welche Lösungen, Lösungsansätze gäbe es denn? Also beispielsweise eben einen bundesweiten Mietendeckel. Aber wie gerade gezeigt, kann das keine Lösung sein. Vor allem keine Lösung auf Dauer. Vielleicht übergangsweise, ja. Aber auf Dauer kann das keine Lösung sein. Denn das System bleibt ja weiterhin bestehen. Denn es geht ja trotzdem um Gewinne, Gewinne, Gewinne. Aber wenn der Mietendeckel käme für ganz Deutschland, dann werden natürlich einige Investoren bzw. auch einige ja, Vermieter oder Menschen, die vorhatten, Unternehmen, die vorhatten, Wohnraum zu schaffen, sich irgendwann sagen: Moment, das sind mir zu wenig Gewinne. Das mache ich nicht. Ich stelle keinen neuen Wohnraum zur Verfügung, ich baue nichts Neues. Warum sollte ich das tun? Ich kriege doch nicht die Gewinne die ich hätte kriegen können, ohne diesen blöden Mietendeckel. Und genau das ist natürlich auch in Berlin passiert. Viele haben sich gesagt, nö, ich vermiete nicht mehr, ich verkaufe gleich. Warum soll ich vermieten, wenn ich dann nicht mehr die Gewinne erwirtschafte, die ich mir erhofft habe? Und dann wird letzten Endes die Situation noch dramatischer. Denn das Grundbedürfnis Wohnen ist ja immer noch in den Händen privater Menschen beziehungsweise privater Unternehmen. Und viele Menschen, mit denen ich bereits diskutiert habe, erzählen mir dann irgendwas von, ja, wir müssen die Steuern senken, beispielsweise die Grundsteuer und überhaupt wir müssen dafür sorgen, mehr Anreize schaffen, im Prinzip, dass Wohnungen gebaut werden. Also man könnte auch äh, sagen, ja, ein paar Vorschriften müssten gelockert werden, ja, es muss mehr Baugrund bereitgestellt werden und, und, und. Also man versucht irgendwie, es den ja, ähm, Unternehmen, den äh, Vermietern schmackhaft zu machen, noch, noch mehr Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Aber das ist eben auch gut gemeint, aber falsch gedacht. Es wird immer wieder vergessen, dass es eben nur um das eine geht in diesem System, es geht nur um Gewinne. Das heißt also, wenn ich jetzt irgendwo die Steuern senke, wenn ich jetzt irgendwo dafür sorge, dass beispielsweise so und so teuer nicht mehr gebaut werden muss, sondern es kann günstiger gebaut werden, Bauland kann günstiger bekommen werden und so weiter, wenn ich dafür sorge, als Staat eben, dann werden diese Unternehmen, diese Menschen natürlich darauf schauen, dass sie das Ganze selbst mitnehmen. Die werden dann nicht sagen, oh, jetzt sinken die Steuern, super, dann gebe ich das direkt an meine Mieter weiter, dann können die weniger Miete zahlen, ist doch schön für die. Ein Scheiß passiert sowas. Natürlich werden gerade die Unternehmen sagen und die Investoren sagen, ja super, das nehme ich mit, wenn es noch günstiger wird für mich, dann steigen automatisch meine Gewinne. Es ist im Prinzip also vollkommen egal, was man in diesem kaputten kapitalistischen System macht. Es geht letzten Endes nur um Gewinne. Darauf wird geachtet, dass irgendjemand Gewinne macht und nicht, dass es dem Volk gut geht, dass das Volk genug Wohnraum zur Verfügung hat und dass dieser Wohnraum auch bezahlbar ist. Deswegen gibt es keine andere Lösung, als letzten Endes zu sagen, wir müssen den Wohnraum im Prinzip der Gesellschaft wieder zurückgeben. Und es gibt natürlich schon einige Modelle auf der Welt, die man vielleicht auch übernehmen könnte oder sich überlegen könnte, hey, wie können wir das in Deutschland anstellen? Man kann sich beispielsweise das Wiener Modell in Österreich anschauen. Und ja, im schlimmsten Fall, und das gibt auch das Grundgesetz her, muss enteignet werden. Das heißt natürlich nicht, dass man dem... Keine Ahnung, Rentner, Ehepaar, das vielleicht eine Wohnung besitzt und vermietet, dass man denen das irgendwie gleich unterm Arsch wegnehmen muss. Das heißt auch nicht, wenn jemand selbst eine Wohnung oder Wohnraum besitzt, dass man diesen Privatpersonen, ja, dass man die enteignen soll. Das ist natürlich Blödsinn. Und meinetwegen kann sich auch jeder eine Wohnung kaufen, ein Haus bauen, ein Haus kaufen. Gar kein Thema. Aber... Bitte schön, nicht weiter vermieten. Vermieten sollte nur die Gesellschaft und niemand anderes. Und wer jetzt an dieser Stelle Hilfe, Sozialismus, DDR 2.0 schreit, der hat überhaupt nichts verstanden. Die Personen würden es wahrscheinlich auch geil finden, wenn ich mit der Idee um die Ecke käme, wir könnten doch ab morgen einfach mal alle Straßen privatisieren. Wie wäre es denn damit? Damit ist sicher auch schnell ein bisschen Geld gemacht. Und hey, dann sollen sich doch die privaten Leute und Unternehmen um die Straßen kümmern. Das ist dann bestimmt super, wenn man beispielsweise auf dem Weg zur Arbeit 5, 6 oder 10 Straßen ja entlangfahren muss, überqueren muss, wie auch immer. Und dann zahlt man eben, wie bei Monopoly, einfach mal ein paar Euro dafür. Und jetzt sagt er vielleicht, Ey, was labert der da, das ist doch Bullshit, das, das, das hat doch gar nichts damit zu tun. Doch natürlich hat das was damit zu tun, denn genau das Spielchen spielen wir ja mit unseren Immobilien, mit unserem Wohnraum. Genau das machen wir da. Hier wird Monopoly mit Wohnraum gespielt, mit Grundbedürfnissen, mit unserem Dach über dem Kopf. Und das finde ich ehrlich gesagt richtig krank, dass Teile der Bevölkerung immer noch glauben, es sei besser, Monopoly zu spielen mit den Grundbedürfnissen, als diese der Gesellschaft zurückzugeben. So, und jetzt eine Frage an euch. Wie wird die Zukunft des Wohnens hier bei uns in Deutschland aussehen? Was meint ihr dazu? Seid ihr vielleicht Fan des Mietendeckels oder seht ihr das vielleicht auch skeptisch wie ich? Und welche anderen Lösungen kommen euch in den Sinn, wenn es um das Thema Wohnraum geht? An dieser Stelle sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bleibt vernünftig.